Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Interview rund ums Joni-Eck. Mein Name ist Kirsten feierabend lichtner und ich freue mich, heute unsere Expertin und Botschafterin der Weiblichkeit, Andrea velina begrüßen zu dürfen. Hallo Andrea. Hallo Kirsten und hallo zusammen. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf und freue mich auf ein spannendes Interview mit dir, Kirsten. Ja, das wird heute bestimmt spannend, <lacht> denn es geht in unserem dritten Interview um die Anwendung des Joni-Ecks. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was du uns dazu berichten kannst, liebe Andrea. Mhm. Puh, ja. <lacht> ein großes Thema. Es ist ein großes Thema und es gibt über diese Anwendung einfach so viel zu berichten. Und ich schaue einfach mal, wie weit ich heute damit komme, weil wir haben nur einen gewissen Rahmen zur Verfügung. Mhm, Den genau. wollen wir so füllen. Und ähm, dann fange ich gleich mal an. Also hier könnte ihr nochmal diese wunderbaren äh, Juni-Eier auch betrachten wenn ihr möchtet so sind alle hier versammelt die uns heute auch dabei da unterstützen die dabei sein dürfen und ja dann starte ich mal gerne mhm. also in diesem äh, anwendungsprozess sage ich jetzt mal ähm, gibt es unterschiedliche stufen mhm. und ich habe jetzt für mich so entdeckt oder beziehungsweise der ablauf das ist der, dass man erstmal dieses Ei einfach reinigt und zwar physisch mhm. reinigt. Mhm. Und das bedeutet, das kann im Prinzip dann jeder so machen, wie er es möchte. Ähm, dennoch gebe ich einen Hinweis oder mhm. eine Anweisung, wie man es machen könnte. Ja. Und ähm, ich denke, dass der eine oder andere vielleicht auch selber eine Idee dazu mhm. hat, wenn er schon mit Kristallen gearbeitet hat, mhm. wie er damit umgehen kann. Aber mhm. grundsätzlich ist es so, dass ich hergehe und das erstmal physisch reinige. Das heißt, unter Leit Leitungswasser, unter fließendem Leitungswasser mhm. einfach mal reinige und dann äh, in ein Wasserglas lege mhm. mit einem Teelöffel Himalaya-Salz. es also ist auch wichtig... Gutes, qualitativ mhm. hochwertiges Salz zu verwenden und dann vielleicht einfach ein paar Stunden oder über Nacht oder mehrere Tage auch mhm. mal stehen lassen. Ja. Und wer möchte, kann das dann auch gerne dann äh, entweder an der Sonne, am Sonnenlicht, dann nochmal mhm. reinigen lassen, mhm. im Wasser drinnen oder. Ja. In der Nacht, wenn Im Vollmond, Licht, im genau. Mondlicht, mhm. genau. Und das ist dann auch schön energetisch dann ja. auch, auch aufgeladen. Also das wäre jetzt so der, der erste Schritt, den mhm. ich machen würde oder den ich empfehle. Und ja, und dann geht man im nächsten Schritt einfach weiter, dass man sagt, okay, und wie kann ich das jetzt wirklich anwenden? Und da gibt es auch unterschiedliche mhm. Varianten. Und ich möchte einfach erzählen, wie ich das mache und vor allem, wie ich das das erste Mal gemacht habe, mhm. weil es für mich auch so ein schöner, heiliger Raum äh, war. oder... Ja, ich habe mich da reinbegeben in mhm. diesen Raum und wollte es wollt wirklich als, als besonderes Ritual mhm. auch feiern und mhm. mich feiern, meinen Körper ja. feiern. Ja, und dann bin ich mal hergegangen und habe hab einen schönen Raum geschaffen, mhm. also mit Kerzenlicht und mit äh, schöner, angenehmer, leiser mhm. Hintergrundmusik, habe es mhm. mir gemütlich gemacht. Und dann bin ich hergegangen und habe mich mit dem Ei einfach verbunden, mhm. energetisch verbunden. Also ich kann es auch machen, wie man das möchte. Also wirklich intuitiv damit auch umgehen, mhm. was für einen stimmig ist und was für einen ja. sich gut anfühlt. Und mal so zum Herzen nehmen, sich mit dem Stein mhm. verbinden, so ins Gefühl reinzukommen. Ja. ja, und dann vielleicht auch den Stein mal zu fragen, mhm. ob er eine Botschaft für, für, für dich mhm. oder... Ja, für dich hat mhm. und wirklich so in die kommunikation mit diesen Stein mhm. zu gehen finde ich ganz also ganz schön verbindung. eine richtige mhm. verbindung zu schaffen mhm. eine verbindung zum stein mit dem herzen mhm. ja und dann mal einfach rein spüren rein mhm. Wie fühlt es sich an und kommt wirklich eine botschaft mhm. also vielleicht am anfang gelingt es noch nicht aber desto öfter man übt mhm. kann man wirklich botschaften empf empfangen was der stein auch einem mitzuteilen mhm. hat mhm. und das ist einfach schön ja, und dann vielleicht auch, wer möchte, kann den Stein dann noch eine, eine schöne Intention oder einen Wunsch mhm. mitgeben, was er äh, bewirken mhm. soll. Noch mhm. mal, ähm, denn Steine sind ja auch da Kristalle, die nehmen ja äh, energetisch auch alles auf, mhm. was im Feld ist. Deswegen ist auch wichtig, dass man die immer auch reinigt. Mhm. Ähm, ja, und dann nochmal so rein spüren und in diesen Wunsch mhm. auch, also diesen Wunsch nicht nur äh, geistig sich vorstellen, sondern wirklich reinfüllen, rein, fühlen, rein mhm. spüren, wie fühlt es sich an, wenn der Wunsch schon erfüllt ist oder diese mhm. Absicht. Und mhm. ja, in diese wirkliche Verbindung mit dem Stein mhm. zu gehen. Ja, und der nächste Schritt wäre dann, ja, sich wirklich dann auch vorzubereiten körperlich körperlich im Sinne von sich wirklich Zeit nehmen für diesen Körper, damit dieser mhm. Körper und die Joni auch bereit ist, den mhm. Stein aufzunehmen. Also man kann auch vorher fragen, den Stein oder sich selber äh, ist jetzt überhaupt der richtige mhm. Zeitpunkt mhm. oder reinspüren, wie fühlt es sich an, wenn mhm. ich jetzt den Stein in mir trage? Vielleicht ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also da muss jeder für sich wirklich mhm. rein spüren und reinfühlen. Ja, so würde ich das jetzt so machen. Ja. ja, und dann kommt wirklich der der wichtigste und der, der Moment, der Moment, wo <lacht> ich sage, so jetzt geht es wirklich ja. sich nochmals wirklich sehr intensiv auch mit dem Körper zu verbinden. Mhm. <lacht> Sehr schön. Mhm. Ja, und das ist einfach nur so schön, deswegen freue ich mich jetzt auch, mhm. dass ich das mitteilen darf, mhm. weil äh, das ist so wirklich auch ein Stück weit in die Selbstliebe zu kommen, sich genau. selbst anzunehmen, den Körper anzunehmen, ja. wie er ist und den Körper einfach selber mal zu verwöhnen. Ja. Das heißt einzusteigen, vielleicht mit einer schönen Brustmassage, ja. also man kann sich selber auch so viel Gutes ja. tun, sich das mal wirklich so... Wir haben das nicht gelernt und genau genau äh, es ist immer nur der, der mann soll die frau äh, mhm. in dieses wohlgefühl bringen mhm. aber so ist es nicht wir können das selber auch für mhm. uns tun und das ist einfach nur schön wenn das dann auch sein darf ja, und okay, diese genau. erfahrung sollte jede frau unbedingt mal machen was es dann auch bedeutet. Mhm. Mhm. ja und dann vielleicht den körper dann ein bisschen weiter massieren mhm. den, den unterleib so was man halt so gerade auch Spürt, was jetzt gerade mhm. für einen Anstieg, stimmig, stimmig ist, genau. ist und mhm. so, und dann vielleicht auch anfangen, den, den mhm. Stein mit dem Stein den den Körper zu berühren, mhm. zu massieren an diversen Stellen, mhm. also im Unterleib oder im ganzen Körper, wie auch immer. Es also ist ganz nach Gespür, ganz Gefühl. nach Gespür, mhm. auch im mhm. Gesicht. Also, mhm. es kann ja auch sein, also, mhm. also Mann oder zwischen Mann und Frau in der Sexualität das ist es ja auch so, dass man mhm. sich erstmal streichelt mhm. und ja dieses schöne gefühl mhm. und dieses diese offenheit dass die dann sein darf mhm. und wenn, wenn der ganze körper offen ist dann mhm. ist auch die joni offen und okay, Aufnahmebereit. Ja. Mhm. ja und wenn es dann soweit ist dass man einfach weiß so und jetzt mhm. äh, ist es soweit und ähm, ich habe die erfahrung gemacht dass es wirklich so ist dass sich die joni automatisch öffnet mhm. Also wenn die bereit ist, dann öffnet sich das automatisch mhm. und man muss nicht einmal das Ei reinschieben, das mhm. wird von alleine aufgenommen. Mhm. Und ähm, das ist einfach nur schön, das zu erfahren dann. Ja. Also es ist auch ein ganz schöner Prozess, der dabei mhm. stattfindet. Ja, und ähm, vorher hast du aber das bestimmt mit dem Öl ein bisschen. Auch eingrieben oder... Oh, sorry. Ja, genau, ich komme jetzt zu dem, weil das ist so schön, wie du das ausführst, und so dieses ja, Gefühl, sich ja, verbinden. Das ist ja auch, ich finde, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Teil. Ja. Ganz, wenn nicht sogar der wichtigste. Und das ja. andere, darum sage ich bloß das Praktische jetzt nochmal. Um Unbedingt. Es, genau. Unbedingt ganz, ganz wichtig auch. Und ja. Manche Sachen vergesse ich einfach. Und ja, da, das, <lacht> ja genau, da erinnere ich dann schon. Ja, dran das genau. ist Aber deswegen möchte ich das auch so weitergeben. Äh, äh, jeder, der ein juni ei bei mir kauft, kriegt wirklich eine Broschüre mit, eine Anleitung. Da steht der Reinigungsprozess drin, der Anwendungsbereich mhm. mit ganz vielen Informationen, genau. mit ganz vielen Fragen dann auch nochmal, also wenn ich was vergessen habe. Also wirklich also Öle zu verwenden ist natürlich... Ja, das oh. Wichtigste auch. Oh, was dabei. ich noch, darf ich noch gerade was ergänzen, mhm. auch mit welcher Seite man... Ah, Frau, ja, ja, ja, genau Frau, das genau. einführt. Genau, genau. Das ist also ganz jedes Ei, so. ich zeige es mal an einem groß, größeren Ei, ich nehme nochmal ein größeres Ei. Das. Und zwar das Bergkristall. Mhm. Und jedes Ei hat oben eine Spitze und unten ein bisschen ein, ein dicker Seite. Die stumpfe die, Seite. Mh. Und man führt es immer mit der stumpfen Seite mhm. ein. Genau, das ist ja auch noch wichtig. Ja, zu wissen. genau, mit der mhm. stumpfen Seite in diese Richtung einführen und wenn es mhm. mal andersrum ist, mhm. einfach mal schauen, was passiert. Ja, genau. Also Aber, auch da nicht ängstlich sein, ja, sondern sich genau, öffnen diesen genau, Prozess. Genau. Wie lange kann man denn das Ei dann tragen, wenn es dann im Körper ist? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ähm Tagelang mhm. teilweise oder mhm. auch nur stundenlang. Also mhm. da muss auch jeder für sich intuitiv schauen, wie fühlt es sich an, was ist das Beste mhm. für ihn, vielleicht am Anfang nur ein paar oh ja. Stunden oder so. Es mhm. kann auch sein, also bei mir war das so, ich habe es gleich am, am Anfang ein paar Tage getragen mhm. und dann habe ich gemerkt, es ist so ein, so ein komisches ziehen ich konnte das nicht mhm. zuordnen, bis ich mhm. dann bemerkt habe, dass das ein Muskelkater ist, weil der Beckenboden ja, der Die nicht haben trainiert haben wir ja in den anderen ist. Interviews ja, genau, schon genau, bei der Wirkung ja, gehört, genau, genau. Mhm. also der Beckenboden ist einfach nicht trainiert, diese ja. Muskulatur und auch da gibt es dann Muskelkater, genau. also es ist nichts Schlimmes, mhm. sondern halt, also ist nicht unangenehm zu spüren, es mhm. kann auch sogar sein, dass man es gar nicht spürt oder ja. im Körper, genau. also dass das Ei gar nicht groß auffällt, das kommt auch. Also es ist mhm. bei jeder Frau einfach ganz unterschiedlich. Mhm. Genau. Ja. Ja. Und ähm, kommt es dann auch von alleine raus oder das ist ja auch, was viele wissen möchten, viele Frauen, muss, man das, muss Frau das dann selber rausholen oder kommt selber raus? Also das ist in der Tat wirklich eine ganz essentielle Frage mhm. und eine ganz wichtige Frage und deswegen möchte ich jetzt ganz kurz mal verlängern. <lacht> <lacht> das ist schon das ganz kurz und das ich möchte es auch, sein, auch genau. auf den punkt bringen Mhm. Ähm, ja, also das Ei, wenn es ihre Aufgabe äh, getan hat, das heißt, es reinigt ja unseren ja. Unterleib, dann ist es so, dann kommt es von alleine auch wieder raus. Mhm. Also keine Angst haben davor, dass das Ei nicht rauskommt. Es kommt immer wieder raus. Im mhm. Gegenteil, also wenn es voll gefüllt ist, mhm. äh, dann kommt es oft schneller raus, als wir denken. Mhm. Und dann sich einfach wieder mal die Zeit geben und, und schauen, was man hat es im Körper bewirkt, was hat es mhm. gemacht und ja auch da intuitiv vorzugehen, ja. wann ich es wieder verwenden kann. Also das so am Rande auch erwähnt. ins Vertrauen zu gehen. Ins Vertrauen. Dass das ist wirklich dann, ähm, weil ja. du das so schön auch mal beschrieben hast, wenn du mit mir geredet hast, ähm, dass es dann von ganz alleine auch wieder kommt, also ins Vertrauen gehen. Mhm. Es kann nicht verschwinden. Es ja, genau, genau. Hat halt seinen Prozess auch in unserem Körper. Genau, ja, genau. eine Reinigung. Ja. Und wenn man das wirklich mal herausen haben möchte aus irgendeinem mhm. Grund, wenn mhm. man eine Gebärmutterentfernung oder wenn man, das, wenn man sich nicht wohlfühlt während der Menstruation, dass man das mhm. trägt, mhm. dann kann man sich hinhocken und das einfach rauspressen. Also genau. das ist, äh, funktioniert in der Tat ganz gut. Wenn es nicht gleich geht, dann vielleicht ein bisschen lachen, ein bisschen husten und dann kommt es genau. schon alleine wieder raus. Ich glaube, dass auch jede Frau da so ihren Weg findet ja, genau, genau. mit der Zeit. Ja. Genau. Einfach Schauen, hm. was macht es mit mir? Wie hm. komme ich dann am besten damit zurecht? Ja, genau. ja, Welche Erfahrung möchte das Ei mit mir machen oder ich mit dem Ei? Ja, sich da auch so zu hm. öffnen für diesen Weg, ja. für den Prozess. Genau. Schön. Ja, das ja. war jetzt mir noch wichtig zu sagen. Ja, schön. Ja, Andrea, vielen, vielen Dank. Das war jetzt sehr spannend und ähm, bestimmt sind immer noch ganz viele Fragen da. Ähm, du hast ja schon gesagt, also einmal in der Broschüre ist dann viel da, aber auch auf deiner wundervollen Website. Und ähm, das werden wir ja dann auch noch wieder einblenden dann, wo man dich erreichen kann, wie man sich weiter informieren kann und dann mhm. ähm, gibt es da viel Spannendes noch. Und außerdem auch noch eine energetische Woman Blossom Musik ähm, zum Verbinden mit der Weiblichkeit. Also auch sehr zu empfehlen, gerade vielleicht in der Vorbereitung, mhm. wenn genau, man sich mit ja. dem Ei verbindet ja, oder und, im und, Hintergrund das Idee, zu untermalen ja. genau, zum Beispiel. Genau, ja. Ja. ja, Andrea. Vielen, vielen Dank wieder. Ja, danke für ja, das tassen. schöne Interview. Und ich freue mich schon auf die nächsten Interviews. Ja, danke. Und danke, danke auch euch. Auch, auch, ja. Genau. <lacht> und Zuschauer bis zum nächsten zuhören. Mal. Tschüssi. Tschüss.